Und dann 2002 ist er neulich an mich herangetreten und hat gesagt, jetzt geht es mir wirklich nicht gut ja, und der Partei insgesamt, äh, jetzt möchte ich, äh, dass du dein Versprechen einlöst und ich habe dann äh, auch wieder lange gezögert und überlegt und letztendlich äh, mich entschieden, äh, aufstellen zu lassen. Gut, dann waren Sie im Nationalrat während der schwarz-blauen Koalition und dann hat sich Jörg Haider 2005 mit dem neuen BZÖ abgespalten. Und Sie sind damals mit ihm und Uwe Scheuch, der ja dann der neue Bündnissprecher war, von der FPÖ weg und waren bei der Wahl 2006 Spitzenkandidat in Kärnten. Peter Westenthaler war bundesweiter Spitzenkandidat. Und haben Sie sich eigentlich nie gefragt, wie das ganz junge, ganz kleine BZÖ diesen wahnsinnig aufwendigen Wahlkampf 2006 finanziert? Hat. Nein, das haben wir uns... Äh Damals nicht gefragt, offen gestanden. Weil Warum das, eigentlich nicht? Mh, ja, das, erstens habe ich gar nicht einmal gewusst, was ein Wahlkampf kostet, ja, weil ich nie in diesen Gremien vertreten war, wo das äh, zur Sprache gekommen ist. Da ist ja nie über irgendwelche Summen und Finanzierungen äh, gesprochen worden. Das aber die Zuseher können sich das ja nicht vorstellen und ich mir ja. auch nicht. Wie, wie ist das, wenn man da Politiker wird und da sieht man überall im Land Plakate, da kommt man nie auf die Ideen in einer Sitzung, mal zu fragen, wer zahlt das eigentlich alles? Ja, schauen Sie, ich sage Ihnen ganz offen, ich war immer schon sehr skeptisch, äh, wenn ich in den Zeitungen Inserate gesehen habe oder Plakate gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, im Endeffekt zahlt das alles der Steuerzahler, warum braucht es da alle zehn Meter ein, ein Plakat aber, oder aber muss es jeden das? Tag ein Inserat sein? Ja, naja, gesagt, es gibt keine einzige kritische Äußerung von Ihnen im Archiv. Nee, ich sage das ja nicht öffentlich, sondern ich sage das, wenn äh, äh, es zum Thema gemacht wird in einem Gremium. Äh, das ist meine persönliche Haltung dazu. Aber ich war nicht zuständig für die Finanzierung von Wahlkämpfen äh, und das war auch nie Thema, äh, sondern Thema war es, äh, die politischen... Äh, Aufgabenstellungen zu analysieren und darauf äh, Antworten zu finden. Gut, das mittlerweile äh, das war ja, auch mein Job. Gut, mittlerweile weiß und zwar man ja, wirtschaftspolitische äh, Antworten gut, zu finden. Mittlerweile weiß man ja, wie der Wahlkampf zumindest zum Teil finanziert wurde. Fast eine Million Euro zum Beispiel kam über Scheinrechnungen von der Telekom. Jetzt sind Sie seit dreieinhalb Jahren Parteichef und Sie haben ja gesagt, wenn das BZÖ zu Unrecht Geld bekommen hat, werden wir es zurückzahlen. Haben Sie die knappe Million schon zurückgezahlt? Ja, an wen? An die Telekom? Ja, sie hat keine Forderungen gestellt, es gibt da keine richterlichen Beschlüsse, ich überweise keinen Cent irgendwo hin, äh, ohne dass ich äh, aufgefordert werde. Aber ich, Von äh, wem aufgefordert? Also wenn die, wenn die Telekom jetzt sagt, Sie wollen das Geld zurück, dann überweisen Sie es oder muss sie ein Gericht es, beschließen? Es muss eine rechtliche Grundlage geben dafür. Ich bin ja nicht äh, ein Parteichef, der einfach äh, Gelder irgendwo hin überweist. Äh, die, die muss es, äh, wenn es äh, vom Gericht aus festgestellt wird, dass wir das zu Unrecht erhalten haben, so habe ich das auch gesagt. Äh, werden wir nicht zögern, unsere Schulden zu begleichen. Äh, aber äh, da braucht es eine äh, rechtliche Grundlage dafür. Gut, jetzt da könnte ja jeder es. auftreten in der Öffentlichkeit und sagen, äh, er hat äh, 100.000 Euro damals dem BZÖ äh, gegeben und er möchte das Geld wieder zurück Ja gut, aber da gibt es schon mehr. Also Da gibt es viele Rechnungen, wo man heute weiß, das waren Scheinrechnungen, angeblich auf Auftrag von Peter Westen. Aber gut, es gibt ja auch dieses schöne äh, Blätterpapier. Das ist ein Gutachten, neun Seiten über Glücksspiel, dass das die die BZÖ Agentur Orange verfasst hat. Also eigentlich sind es nur sieben Seiten, weil auf der Seite 1 ist der Titel und auf der Seite 9 stehen nochmal zwei Zeilen. Und äh, für diese sieben Seiten hat die BZÖ-Agentur 300.000 Euro von den österreichischen Lotterien bekommen. Jeder, der das liest, weiß, dass das völlig absurd ist. Aber ein Gutachter hat das jetzt auch festgestellt, dass das mindestens 20-fach überhöht ist. Und laut dem Autor des Gutachtens hat er den Auftrag dazu bekommen vom damaligen Spitzenkandidaten und äh, Parteichef Herrn Westenthaler. Haben Sie Ihren jetzigen stellvertretenden Klubobmann Westenthaler mal gefragt, wofür die 300.000 Euro wirklich waren? Nein, ich habe das nicht gemacht, weil das ist nicht meine Aufgabe zu recherchieren, sondern meine Aufgabe ist... Sie stehen dauernd in den Medien mit dem Thema, ja, da Sie nicht. Schauen Sie, das, das Seriöseste, Herr Wolf, ist es, alle Unterlagen, die man besitzt, zur Verfügung zu stellen und die Gerichte klären zu lassen. Aber ich habe alles, aber das, was, das, was das mir zugänglich doch. ist, an Unterlagen, habe ich alles äh, den Herr Gerichten zur Verfügung aber gestellt. Müssen keiner, das jetzt aber klären. das versteht doch Ich bin doch nicht der Richter, ich aber bin Aber doch mit dem Herrn Westenthaler jeden zweiten Tag in einer Parteisitzung. Seit Jahren steht dieses Gutachten und die 300.000 Euro in der Zeit. Sie haben mir nie gefragt, du Peter, wofür war das? Ich habe ihn wirklich noch nie gefragt, weil es nicht meine Aufgabe ist. Das interessiert Sie nicht? Da. Schauen Sie, ich bin wirklich damit voll ausgelastet, das BZÖ nach vorne zu bringen ja, und eine gute Politik zu machen äh, und tagtäglich dafür zu sorgen, dass die Österreicherinnen und Österreicher äh, wissen, wofür es das BZÖ in unserem Land braucht. Das haben Sie ja doch vorhin auch als, als großer ja, Mangel ja, Meine Aufgabe sehe ich nicht darin, in der Vergangenheit herumzustöbern und ständig nur die Vergangenheit in den Vordergrund ja, zu stellen. Aber das BZÖ hat halt so eine interessante Vergangenheit. Glauben Sie, dass das 300.000 ja. Euro wert ist? Bündnis Zukunft Österreich und nicht Bündnis Vergangenheit Österreich ja, aber das heißt der Buch von der Vergangenheit kann man sich nicht verabschieden, die gibt's halt. Ähm ja, aber da bin ich dich verantwortlich gewesen. Ich bin ab 2009 Parteiobmann gewesen, Sie waren vom ersten Tag im BZÖ wirklich vom allerersten Tag weg äh, und haben dort eine führende Funktion, Sie waren Spitzenkandidat in Kärnten, also jetzt, Sie können ja nicht ganz so tun, als wären Sie da erst 2009 dazugestoßen. Nochmal meine Frage, glauben Sie, dass das 300.000 Euro wert ist? Herr Wolf, Sie können mir jetzt noch eine Stunde fragen über die Vergangenheit und ich sage Ihnen immer wieder, ja, ich habe alles zur Herr, Verfügung gestellt, Sie, dass das 300. Euro was ich habe Euro da ist. müssen die Gerichte jetzt Buche, warum klären, wenn es irgendwelche Schuldsprüche gibt, dann werde ich das auch bezahlen. ist das 300.000 Euro wert, glauben Sie? Ich kenne das Papier nicht einmal, ich es nicht einmal durchgelesen. Wirklich? Nein. Ich schenke es Ihnen. Dankeschön. das sind wir vielleicht... Also vielleicht können Sie morgen oder übermorgen mal anrufen und sagen, ob das 300.000 Euro wert ist. Jetzt, ähm, was so interessant ist, Sie beschäftigen sich ja doch mit der Vergangenheit. Sie haben nämlich genau vor einem Jahr Ihren ehemaligen Parteichef Hubert Gorbach wirklich ratzfatz aus der Partei geschmissen, wirklich über Nacht, als bekannt wurde, dass er über seine ehemalige Sekretärin Geld von der Telekom bekommen hat. Und Sie haben damals wörtlich gesagt, im BZÖ neu unter meiner Führung werden Personen, die in irgendeiner Art und Weise mit Korruption in Verbindung gebracht werden, nicht toleriert. Können Sie jetzt den Zusehen kurz erklären, warum Peter Westenthaler dann trotzdem noch stellvertretender Klubobmann ist? Peter Westenthaler wurde verurteilt äh, und äh, anschließend nach der Verurteilung in den Nationalrat gewählt. Das ist ein Unterschied. Peter Ich bin, ich bin gar ich bin hat nicht, bei seiner Verurteilung. Verurteilt ist ja wegen was anderem. Ich wollte Sie dazu fragen. Also Herr Westenthaler wird seit dieses wir Gutachten das gibt. Her, wo ich ich gebe es gleich ich schon wieder. Aber, habe, das aber, aber Herr wird seit dieses Gutachten gibt und es bekannt wurde mit Korruption in Verbindung gebracht. Sie sagen, ja. wer mit Korruption in Verbindung gebracht wird, hat im BZÖ nichts verloren. Herr ist stellvertretender Clubobmann, wie passt das zusammen? Ja, dann sollen das die Gerichte klären. Wozu haben wir die Justiz in Österreich? Ich bin ja nicht. Ich bin kein Staatsanwalt. Ich bin auch kein Untersuchungsrichter. Ich bin Parteiobmann äh, und ich kann das mit Verlacht. Auch nicht so gut Aber recherchieren. Das Gorbach sollen jene haben... machen, die dafür bezahlt werden. Wie wir dafür Gorbach bezahlt werden, das dass wir gute gerät. Politik machen. Beim Herrn Gorbach haben Sie nicht das Gehege gesagt. Beim Herrn gerät. Gorbach äh, war die Faktenlage ziemlich erdrückend damals. Da nicht? Und äh, deshalb äh, habe ich gesagt, äh, wir wollen mit dieser Zeit abschließen aber, und äh, Bucher, deshalb haben wir auch diese jetzt, Entscheidung. Ganz ehrlich, irgendwie ist das das nicht, auch irgendwie ist auch für ihn besser, nicht, weil er nicht mehr als Herr politisch Bucher, Verfolgter ist, gibt, sondern als Privatperson es seine Es ist einfach Prozesse nicht sind. konsistent, was Sie sagen. Es hat Herr, Gorbach, es? Es hat Herr Gorbach angeblich knapp 300.000 Euro von der ja. Telekom bekommen, die irgendwie fragwürdig sind, Sie schmeißen ihn raus. Wir immer in der Vergangenheit. Weiß nicht, ob ja. die Österreicherinnen und Österreicher das interessiert, ja, das dass das wir Vergangenheit Aber mich interessiert es gerade so. in der Zukunftspolitik. Ja, aber man hat den Eindruck, dass Sie... Herr Wolf, noch einmal. Gibt es gegen den Herrn Westenthaler irgendwelche Gerichtsverfahren, Gegenwärtig. Das wird ja alles untersucht. Aber ja, gegen Herrn Gorbach gab es auch Aber bei Herrn Gorbach hab, haben Sie auch nicht einen, ich, Wir können das Gespräch abkürzen, weil Sie wollen auf einen Punkt hinsteuern. Ja? Ich habe immer gesagt, wenn es eine Anklage gibt, dann ist das Mandat zur Verfügung zu stellen. Wenn es eine Anklage gibt. Gut. Das habe ich von keinem Parteichef in Österreich Gut, dann, bisher gehört. Okay, ich ich bin da der Erste der wirklich aufräumt mit der ganzen Korruptionsgeschichte und sage, Anklage heißt, Mandat zur Verfügung zu stellen. Okay, und das ist, glaube Wort ich, wohl einmal tabula rasa okay, dann, dann nehme ich jetzt mal Wort, wie ernst Sie das meinen, bei Anklage Mandat zur Verfügung gestellt. Ja, wer sagt das noch? Sie Österreich, haben in Mandat Ihrem Nationalratsklub sitzen zwei Abgeordnete, die nicht nur eine Anklage haben, sondern die rechtskräftig verurteilt wurden und Sie haben... Ja. Der Herr Westenthaler und der Herr Windholz. Einer wegen falscher Zeugenaussage, der andere wegen Körperverletzung. Die Strafregister von allen beiden sind sauber ja. und frei. Wir ja, sind getickt. Das sind, ja. sind keine Vorbestraften mehr. Das ist mir, ist mir das ist mir völlig bewusst. Wenn Sie sagen, der eine Anklage hat, muss seine Funktion zur Verfügung stellen. Ja, eine Aktuelle stattdessen, Anklage. Stattdessen haben Sie wer, zwei andere, die verurteilt wurden. Herr Betzner war letztes Jahr angeklagt wegen, äh, wegen Verletzung eines Amtsgeheimnisses. Und hat, äh, hat sich schuldig bekannt, hat 38.000 Euro Strafe bezahlt im Rahmen einer Diversion, sitzt noch immer im Nationalrat. Und ich habe jetzt aufgrund der ganzen Korruptionsfälle, äh, auch aufgrund der Stimmungslage in Österreich, diese Zielsetzung getroffen. Für alle, die zukünftig hin, ja, ja, eine zukünftig? Anklage haben, müssen ihr Mandat zur Verfügung stellen. Ja. Und im Fall Betzner ist es ebenso. Ich habe mit ihm das auch persönlich besprochen. Ja, äh, dass er dann selbstverständlich aus äh, dem Untersuchungsausschuss herausgeht und sein Mandat für die Zeit zur Verfügung stellt, äh, in der er äh, eben diese äh, richterlichen Angelegenheiten zu bewältigen hat. Gut. Dann machen wir mal da einen Strich, wir müssen doch auch auf die Zeit wer schauen. Wer sagt das in Österreich? Jetzt. Kein anderer Parteichef hat diese strengen Regeln wie wir ja. im BZL. Ja. Und das sollte man auch einmal Herr anerkennen Herr und respektieren. Bis jetzt haben Sie sie aber noch nicht angewendet jetzt und kein anderer Parteichef hat angewendet. zwei verurteilte Abgeordnete in seinem Parlamentsklub von nur 16 Leuten sitzen. Das ist auch ein Faktum. Gut, Sie sind verurteilt. Jetzt und soll die, es die Strafen, die Sie ausgefasst haben, sind gedickt. Im das Strafregister finden Sie nichts mehr. Heißt, Sie haben völlig recht. Sie sitzen trotzdem im Nationalrat. Na gut. gut, jetzt soll es in Kärnten Neuwahlen geben. Sie möchten auch Neuwahlen. Die FPK sperrt sich noch ein bisschen. Es streiten Sie um den Wahltermin mit den das anderen Parteien. Das BCD wird antreten, haben Sie gesagt. Wer wird Spitzenkandidat? Ich werde in Kärnten Spitzenkandidat des BCD und ich will Landeshauptmann von Kärnten werden. Das ist, ja, das ist ja der Glockner näher.